Heute hat der Clown, heute hat der Clown, heute hat der Clown eine Blume in der Vase und er hat, das muss so sein, eine Geburtstagsnase, eine Geburtstagsnase, die ist bunt und rund. Er hat Konfetti in der Dose und er hat, das muss so sein. Eine Geburtstagshose, eine Geburtstagshose, die ist bunt und rund. Etwas auf dem Herzen und er hat, das muss so sein, 20 Geburtstagskerzen, 20, 20 Geburtstagskerzen, die sind und, bunt und rund. Happy Birthday. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Wir freuen uns mit dir, wir feiern mit dir. Happy Birthday! Happy Birthday! Man wird nur einmal zehn, man wird nur einmal drei, man wird nur einmal vier. Das wissen alle hier und darum feiern wir. Und jetzt?